Okay, wir fangen jetzt an, und fürs YouTube-Video. Hallo, meine Lieben, willkommen zur großen Verlosung der zwei Tickets zum Diversity Ball. Neben mir sitzt Monika Heiber, die Ballchefin, gell? Ja, Ballmutter Ball wäre ich auch genannt Mann. Ballmutter. Da haben wir überlegt, ob das damit zu tun, dass ich so alt bin, ja, so mit der Mutter? Ich glaube, das kommt nur vom Opernball. Vom Opernball, Von Opernball. okay. Genau. So, und da hinten haben wir noch die Kamera. Für Facebook Live. Ich glaube, wir müssen ein bisschen lauter sprechen, damit die uns auch hören. Gut, das machen wir. Also das ist jetzt die Monika, die Ballmama. Die Ballmama, genau. <lacht> Vom Diversity Ball. Und wir sind heute hier mit am klitzekleinen Topf. Wie ihr seht. Und da drinnen. Zeig mal, was da drinnen ist. Schaut mal, da sind viele Karten drinnen. Da sind alle Namen von Leuten, die kommentiert haben auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube und auf Twitter. Mhm. Und aus denen wird jetzt ein Gewinner gezogen. Wir werden es aber so machen, dass wir insgesamt fünf Leute ziehen, damit wir sicher wen erwischen, der dann auch Zeit hat, und jemanden, der ähm, ja, auch wirklich mitgehen kann genau. und möchte. Ähm, dazu bitte ich dich rühre nochmal kräftig um, machen <lacht> ja, wir auch, ja, dann ja. das, dann ist das wirklich rumgerührt bisschen Man sieht, ein Salat, also Makering, ja? Genau, das. Salat, Salat <lacht> ist das, ja? Okay. Ja, gut gemacht. Hm? Gut. Brrrr, bumm. Bum. Sehr. Die erste. Genau. Oder der erste. Der oder die erste, genau. Mhm. So, lies vor. Was steht mhm. da oben? Ich hoffe, du kannst es lesen. Ja, das hoffe ich auch. Die Cora Striker Date. Okay, Cora Striker Date. Du hast auf Facebook kommentiert. Du bist die erste Person, die ich benachrichtigen werde. Und wenn du Zeit und Lust hast, am kommenden Samstag, dann werde ich dir die Ballmama vorstellen. Ja, unbedingt. Live und in Farbe. Dann trinken wir ein Glas Sex zusammen an der Bier nach Mitternacht. Äh, an Bier, an Bar, nach Mitternacht. <lacht> Alles klar. Alles super. Gut, äh, dann nehmen wir noch vier Ersatzkarten. Mhm. Äh, das machen wir. Und, also. ähm, ja, aber die glaub, werden wir jetzt nicht vorlesen. Oder doch? Werden wir es vorlesen? Ja, die kleinen sind sonst umsonst. Achso, nein, dann machen wir es nicht, dann hält uns sie meist. Genau. Ja? genau. Ja, die Kora die die ist ja die, die erste, erste Stelle, genau. Ja? Und ich werde jetzt ganz geheim, das ist jetzt nicht coole ich weiß, aber gibt es Kommentare im Livestream? Postet irgendjemand was? Drei Leute fahren sich. Alles klar. Gut, dann ist da runter, genau. Puh. Sehr gut. auf hm. Facebook. Ja, Facebook war auch sehr aktiv. Aber YouTube eigentlich auch sehr. Ah, Instagram. Wunderbar. So, da haben wir eine gute Mischung. Hörst also du noch vier? ne? Genau. Jetzt haben wir alle. Alles Wunderbar. Gezogen, sozusagen. Mhm. Also, Cora, wenn du, nicht, ähm, wenn du das nicht siehst, wenn wir dich nicht erreichen, sozusagen, dann. ist der oder die dann glückliche hey. Nächste genau. in der Reihe. Und wir haben noch nicht verraten, wer das ist. ist also, an. ich bin schon gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Ich freue mich Total auf den Ball. Wir haben alles gut in Vorbereitung. Selbst das Wetter haben wir im Griff. Es wird sonnig werden am Samstag. Es hat 15 Grad. Nachts ist es ein bisschen kühler, mhm. aber es werden ja auch Zelte aufgestellt. Also es wird die Ballnacht der Ballnächte. Es wird großartig. Cool. Ja, wunderbar. Ich freue mich schon. Mhm. Ich freue mich mit euch dahin zu gehen. Und ja. Ich werde natürlich auch berichten vom Ball. Ist eh klar. Super. Das Gut. ich cool. <lacht> Auf Gebärdensprache, wie geht's cool? Ja, genau. Cool. Das ah. ist Gebärdensprache cool. Alles klar. Das ist die C, die A und das O und das ist ah. L. Cool. Okay, cool. <lacht> also... Ja. Na, cool. Ja. So rum. Ja, genau, so, so rum. So rum. Okay. Cool. Cool. Ja, ich krieg's nur. Yes, yes, yes. Das wird schon. Perfekt. Ja gut, äh, danke fürs Reinschauen. Das war die große Verlosung. Und ich danke dir. Ich danke dir, Martin. Und ich, wir freuen uns auf einen gemeinsamen Ballabend. Genau. Hm? Passt. <lacht> Euch auf YouTube, danke fürs Zuschauen. Baba, liken nicht vergessen, gell? Und, äh, ja, und schaut beim Diversity-Ball äh, YouTube-Kanal vorbei. Das stimmt.